Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein paar Drogerieprodukte für euch, die recht neu sind und definitiv ihr Geld wert sind. Es sind nicht viele, aber ihr könnt mit den Produkten sehr, sehr viel machen und ich glaube, dass das gerade aktuell eine gute Sache ist, um euch nochmal zu zeigen, mit welchen Produkten ihr eine Vielzahl an verschiedenen Looks und verschiedenen Optionen machen könnt. Ich zeige euch auch eine Alternative zu der Wonder Skin, denn viele von euch hatten gesagt, dass sie entweder phänomenal ist oder zu trocken und ich habe die Alternative für euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts und mir bedeutet es die Welt. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und hüpfen auch direkt ins Video. Denn ich will auf so ein paar Punkte von euch eingehen, die ihr in den letzten Wochen bei Instagram, bei TikTok und hier gefragt, gefordert habt und die möchte ich euch beantworten. Ich lese jeden Tag sehr, sehr, sehr viele Kommentare von euch und je nachdem, um welches Thema es geht, gibt es immer wieder auch Kommentare zu Jepoda beispielsweise, dass die Produkte doch vielleicht ein bisschen teurer sind. Und deswegen freue ich mich, dass ich glaube, den besten Rabattcode überhaupt für euch rausgehandelt habe. Für den Black Month, also zum Ende des Monats ist ja Black Friday, gibt es ein 43 Rabattcode von Jepoda auf alles. Egal was, auf alles. Und das bedeutet, dass ihr mit dem Code Maxim43 anstatt 254 Euro für das große The Full Glow Set 96 Euro bezahlt Und das heißt, dass jedes Produkt 13 Euro kostet. Und da sind wir preislich schon wieder bei Drogerieniveau. Und das ist phänomenal gut. Ihr müsst euch natürlich nicht das ganze Set kaufen, aber ihr könnt euch auch die Produkte, die ihr schon zu Hause habt, super gerne einmal nachkaufen. Denn 43% wird es vermutlich sehr, sehr lange nicht mehr geben. Poda ist eine koreanische inspirierte Pflege, die auch in Korea produziert wird. Das heißt, sie sind direkt am Hotspot und wissen genau, was in Korea gerade an Technologien und an Wirkstoffen verwendet wird und können diese dann für uns in der Hautpflege mit nach Deutschland bringen. Inspiriert von der koreanischen Pflegeroutine hat Poda ein komplettes Set rausgebracht. Das ist das The Full Glow Set. Eine siebenschrittige, koreanisch inspirierte Pflege-Reihenfolge, mit der ihr wirklich wundervolle Ergebnisse erzielt. Falls ihr noch so ein bisschen skeptisch seid, empfehle ich euch, schaut gerne auf der Jepoda-Seite mal vorbei, denn dort sind über 25.000 verifizierte Bewertungen bei Jepoda auf der Webseite, wo ihr euch einmal durchklicken könnt und schauen könnt, was die Kundinnen und Kunden sagen, denn ich glaube, es ist nochmal ein bisschen was anderes, ob ich euch sage, die Sachen sind gut oder ob Jepoda euch das sagt oder wenn ihr wirklich 25.000 verifizierte Bewertungen habt und ihr habt 30 Tage geld zurück -Garantie. Das heißt, wenn euch aus irgendeinem Grund ein Produkt nicht gefallen sollte, habt ihr 30 Tage Zeit, es zurückzuschicken und bei 43% Rabatt das ist eine Menge. Schaut da also wirklich gerne einmal vorbei. Schlag zu, holt euch noch ein bisschen Stock rein. Die nächsten Monate wird es definitiv diesen Code nicht mehr geben. Und ihr könnt gerne mal auf die Webseite hüpfen und direkt vorbeischauen. Dieses Schätzchen hier ist ein bisschen viral gegangen. Ich glaube, das TikTok hat 600.000 Aufrufe. Es ist ein tolles Produkt, die Wonder Skin von Trended Up. Ich weiß, dass es für viele ein bisschen zu trocken sein könnte. Deswegen wollte ich dieses Schätzchen hier nochmal mit reinbringen. Das ist die Age Perfect Collagen Straffende Make-Up Balm von L'Oreal. Das ist jetzt nicht so neu. Es ist aber trotzdem phänomenal gut. Das ist ähnlich von der Struktur her. Das ist auch so ein cremiges Produkt. Das wird aber nicht pudrig. Und das ist der Vorteil bei diesem Produkt, dass ihr einfach mit eurem Pinsel reingehen könnt und das Produkt direkt auf eure Haut setzen könnt und ein ähnliches, schnelles Ergebnis habt. Das war so ein bisschen der Vorteil von dem Make-Up Balm von Trended Up, dass es super, super schnell geht. Die Farbe passt sich so ein bisschen an eure Haut an. Ihr seht es auch direkt auf meiner Nase, wie perfekt die das Ganze ausgleicht. Und der hält den ganzen Tag. Falls euch das Video interessiert, ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke. Ich habe ein komplettes Video dazu gemacht und das war schon ein Game Changer und ich benutze die Tatsache auch recht häufig. Ihr seht es vielleicht, also ein Viertel habe ich damit bestimmt schon raus. Das Finish ist auch nicht ganz so glossy wie beispielsweise ähm, eine Glowy Foundation oder so. Es ist nicht ganz so pudrig wie die Wonderskin und deswegen als kleine Empfehlung für euch, wenn ihr dieses einfache sehr, sehr gerne mögt, dieses... Es funktioniert gut, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Sie hält Tatsache auch sehr, sehr lang. Und hier ist auch noch ein bisschen Pflege mit drin. Das ist natürlich bei der Trended Up Foundation nicht unbedingt der Fall. Aber von der Applikation her und vom... Feeling her sind sie sich doch schon recht ähnlich, nur dass der L'Oreal Balm natürlich ein bisschen bisschen was für reifere Haut vielleicht ist oder für trockene Haut. Also schaut da gerne mal vorbei. Jetzt seht ihr das Ergebnis auch nochmal auf meinem Gesicht. Ich lasse, und das ist der Vorteil bei dem Make-Up Balm von L'Oreal, ja wobei eigentlich auch bei der Trended -up Foundation, ich lasse die wirklich ein paar Minuten auf der Haut. Ich hatte euch neulich eine Regel gezeigt. 3, 2, 1. 3 Minuten die Pflege mindestens drauf lassen, dass sie wirklich schön einziehen kann. Zwei Minuten die Foundation auf der Haut warm werden lassen immer mal wieder mit dem Schwamm so ein bisschen in die Haut einarbeiten, damit die Wärme der Haut das Produkt zum Schmelzen bringt. Das ist ein Unterschied zu einer flüssigen Foundation, wo du eigentlich sofort mit Puder rübergehen kannst. Bei diesen creamy, balsamartigen Foundations ist es wichtig, dass die Haut erstmal auf das Produkt reagieren kann. Je länger ihr sie drauf lässt, ohne Puder zu benutzen, falls ihr überhaupt Puder benutzt, desto Schöner sieht sie auf der Haut aus, weil sie einfach die Chance hat, sich mit der Haut zu verbinden. Und das ist bei der Balm Foundation sogar noch ein Stückchen mehr als bei der Wonderskin Foundation. Eine Sache, die ich gerne noch euch zeigen würde, ist dieses Schätzchen hier. Das ist der Catrice Under Eye Brightener Instant Awake. Der ist recht neu. Auch das ist so ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich will euch zwei Sachen damit zeigen. Wenn ihr starke Augenringe habt, so wie ich. Ich meine, ihr seht sie immer noch durch und ich habe ja auch schon immer Color Corrector mit drauf dann ist das wirklich eine gute Sache. Farblich ist das Ganze ein bisschen begrenzt. Ich zeige euch aber mal, was ich gemacht habe. Ich habe den genommen und der ist ja wie so ein... Hier, ich habe den hier von Becker, ein Original. Der ist ja ein bisschen fester. Ne? Ich habe den genommen... Und ich habe den aufgeschäumt. Also ich habe einen Pinsel genommen und bin reingegangen. Habe den richtig cremig gemacht. Dadurch ist er wesentlich flüssiger geworden und nicht so pastig. Und dann habe ich mir einen Spritzer Foundation mit reingemacht, um die Farbe ein bisschen anzupassen. Ich habe eine recht dunkle Foundation genommen, damit der farblich ein bisschen besser passt. Und jetzt ist das der perfekte Concealer für ein geliftetes, für einen aufgehellten Bereich und für... Starke Augenringe. Ihr braucht nicht viel, falls ihr... Ah, das ist auch ein krasses Ding. Kevin O'Quar, Habe ich leider in der falschen Farbe gekauft. Das ist der Sensual Skin Enhancer. Das ist ein Concealer. Den habe ich seit drei Jahren und du siehst nicht, dass ich ihn benutzt habe. <lacht> der ist sehr, sehr dickflüssig, sehr, sehr pastig und extrem deckend. Und wir haben jetzt daraus eine günstigere Drogerie-Alternative gemacht. Harte Zeiten brauchen harte Maßnahmen. Wir machen unseren Under Eye Corrector einfach ein bisschen selber. Ich nehme einen Pinsel und setze mir das hier unter die Augen. Und ihr seht es, farblich ist ja jetzt sehr hell, aber das passt sich gleich so ein bisschen an. Ich nehme nur ein bisschen, setze mir das unter die Augen und an die Stellen, die ich ein bisschen aufgehellt haben möchte. Und jetzt habt ihr mit einem 3 Euro Drogerie Produkt ein sehr individuelles Ergebnis gemacht. Vielleicht kostet es auch vier. Schaut mal in den Theken vorbei, in einem gibt es das noch. Und auch hier ist wichtig, den draufzulassen. Das ist wieder ein sehr, sehr dickflüssiges, cremiges Produkt. Und dann nehme ich mir hier einen kleinen Pinsel. Das ist jetzt der von Letizia, der T11. Bei mir ist es der M1. Meiner ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen kleiner. Achtung, kommen übrigens auch bald wieder. Und damit arbeite ich mit das Schätzchen jetzt hier einfach unter den Augen so ein bisschen ein. Und ihr seht es, der schmilzt richtig schön in die Haut und korrigiert die Augenschatten. Dadurch, dass er natürlich so eine leichte rosa Färbung hat, ist der perfekt, um lila Augenschatten auszukorrigieren. Einfach einstempeln und richtig schön in dem Bereich halten, wo ihr die Augenschatten habt. Und ihr seht es, wie reflektierend der Bereich jetzt ist. Ich nehme einen Schwamm, gehe rüber und wenn euch das zu wenig ist, so wie bei mir jetzt, Nehme ich wieder ein bisschen und arbeite mir das ein. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Das ist ja wie bei Becker oder wie bei Charlotte Tilbury. Der ist sehr, sehr pastig und man denkt, oh, uh, der Crease bestimmt ganz stark. Ich finde, dass er das gar nicht so krass tut. Also man muss ihn natürlich so ein bisschen fixieren, wenn man Foundation drunter hat. Aber der gibt ein sehr aufgehelltes Ergebnis, was ich persönlich super gerne mag, wenn es eher so ein bisschen minimalistisch werden soll. Ihr kennt ja mein Make-up mittlerweile. Es ist ein bisschen reduzierter, was das Puder angeht, was die Deckkräfte angeht und was einfach so dieses Cakey-Make-up angeht. Da haben wir uns, wow. wenn ich das so selbst sagen kann, haben wir uns sehr weit entwickelt. Tolles Produkt. Ihr seht, wie schön das reflektiert. Natürlich könnte man noch mit einem Concealer drunter gehen, der das Ganze ein bisschen abdeckt und dann diesen Reflex mit draufbringen. Das funktioniert bei trockener Haut sehr, sehr gut. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn Catrice die Formulierung des Under Eye Brighteners als Foundation rausbringt. Das wäre ein Game Changer. Ich sag's euch, Catrice. Call me. Bevor wir das Ganze fixieren, habe ich auf TikTok und auf Instagram sehr viel Hate bekommen, weil ich diese Schätzchen nicht aufgetragen habe. Ich habe auch einen Fehler gemacht, muss ich sagen. Ich habe sie aufgetragen in dem YouTube-Video, was aber jetzt am Freitag rausgekommen ist. Deswegen hier nochmal für euch. Das sind diese Glitter-Lippenstifte von Catrice, die wunderschön aussehen. Ich trage sie jetzt für euch einmal auf den Lippen auf. Ich finde sie auf den Lippen nicht so schön wie auf den Wangen. Dafür habe ich sie mir mitgebracht. Vor allen Dingen nicht pur. Was ich gerne mag ist, und das machen wir auch gleich, wir benutzen den gleich so ein bisschen als Topper für einen Lippenstift. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich will die aber als Blush benutzen. Ich zeige es euch nochmal geswatcht. Das ist der Lilane und der hat einen sehr, sehr schönen Reflex mit drin, der so ein bisschen ins Bläuliche und Rosane geht. Und der Rosane hat so einen etwas goldeneren Reflex. Und beide zusammen als Blush sorgen dafür, dass ihr, ihr braucht dann kein, ähm, kein Highlighter mehr. Und wenn wir auf dieses Minimal Make-up, so wie ich es ja jetzt gerade probiere zu machen, es ist so genial. Das sieht so schön aus und wenn ihr das so richtig schön in die Haut eintupft, dann sieht das auch nicht so fake aus. Ihr habt so ab und zu so ein kleines Schimmerpartikelchen, was durchkommt. Es ist, es ist, es tut mir leid, das ist wirklich ein krasses Produkt. Wie gesagt, auf den Wangen wesentlich schöner als auf den Lippen. Dafür ist es mir einfach ein bisschen zu viel und wenn ihr nicht voll aufgespritzte Lippen habt und so wie bei mir hier so, so ganz normale Fältchen habt auf den Lippen, die ja völlig normal sind, dann könnte das ein bisschen schwierig sein auf den Wangen, aber toll. Ich habe einen Dupe. Und ich habe eine Sache, die mich so ein bisschen, die hat mich nicht wütend gemacht, aber ähm, ich habe das hier, das ist von Charlotte Tilbury, dieses Under Eye Brightening Face Powder, was so ein bisschen in die gelbliche Richtung geht. Ich dachte, das ist echt... Die Lösung, aber es ist für mich zu gelb. Ich hätte das in rosa gebraucht. Ich habe aber das hier. Das ist von Manhattan, das Lasting Perfection, ein 2 in 1 Make-up in a Powder. Das ist eigentlich eine Foundation in Puderform. Ich benutze das aber wirklich liebend gerne mit dem Microfiber Multitool. Ihr braucht nicht viel in der Farbe Sesame, also Sesam. Geh nochmal unter meine Augen. Und habe denselben Effekt, korrigiert wie der etwas gelblichere Ton von Charlotte Tilbury, hält auf und gibt nochmal Deckkraft. Und den setze ich mir wirklich nur dahin, wo ich diese Unreinheiten, nicht Unreinheiten, diese Verfärbungen habe. Das Ganze so ein bisschen fixieren. Wenn Charlotte Tilbury das in Rosa rausbringen würde, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn ihr eine sehr, sehr gelbliche Farbe habt, könnte das eine gute Lösung sein. Ist mir ehrlich gesagt aber dann einfach ein bisschen zu teuer. Mit dem Rest gehe ich einfach hier so ein bisschen lang und habe unter den Augen sehr gut korrigiert. Ich nehme mir das Ganze weg. Und das sieht nicht so too much aus, weil das gesamte Gesicht nicht so kaschiert ist. Ich habe das in zwei Farben und ich liebe dieses Produkt wirklich. Ich gehe rein und fixiere mir das dann ganz, ganz leicht. Das nimmt natürlich den Schein weg. Es gibt noch mal so ein bisschen Deckkraft. Aber wenn ihr einen fluffigen Blendepinsel nehmt, nicht so kompakt und das hält den ganzen Tag. Das ist wirklich ein phänomenales Produkt. Ich würde es auch fast so ein bisschen vergleichen mit dem Fenty Beauty Powder Foundation Ding. Von der Textur her, vom Finish her, außer, dass das Fenty Ding nach zwei Stunden an Sauerstoff komplett oxidiert und du aussiehst wie ein Umpa lumpa Hier nicht. Also das verändert seine Farbe nicht. Und jetzt schaut euch bitte einmal die Base kurz an. Sie ist recht natürlich, sie ist nicht too much, es ist alles recht leicht. Ich fixiere mir das Ganze einmal schnell. lasse das Ganze fixieren und was toll ist, das ist recht klein, das ist recht kompakt. Wenn ihr Microfiber Multitool Mini habt, könnt ihr das sogar. Da ist auch so ein Schwamm dabei, den mögen wir aber alle nicht. Hier könnt ihr es aufklappen. Das passt perfekt da rein. Zumachen in die Handtasche und ihr könnt damit unterwegs dann einfach so ein bisschen korrigieren, weil irgendwann kommt ein bisschen Öligkeit durch die Haut durch. Dann gehe ich rein, Ganz leicht und presse mir das einfach hier so ein bisschen für unterwegs hin. Das kostet zwar ein paar Euro mehr als beispielsweise so ein loses, transparentes Puder, so ein transparentes, gepresstes Puder von Essence oder so. Es hat aber einfach sehr, sehr viel Deckkraft und das sieht nicht so maskenhaft aus, wenn man es nur so ganz leicht eintupft. Meine Lippenkombination, auf die ich am meisten angesprochen werde, ist folgende. Die ist sehr, sehr nudig. Die ist sehr, sehr clean, aber sehr, sehr schön. Ich habe ihn mir endlich auch in der richtigen neuen Größe gekauft von Nick. Und damit leine ich mir einfach die Lippen aus. Ein sehr, sehr schöner, etwas bräunlicherer Ton. Dann gehe ich mit dem Art Deco Lippenstift in der Farbe 30A. Ich weiß nicht, wie die Farbe heißt. 30A steht drauf. Das ist ein sehr, sehr heller Ton. Rüber. Misch mir das. Und wenn ihr so ein bisschen... Pop haben wollt, also so ein bisschen fetzigeres, nehmt ihr diesen Scheinbomb, presst den rauf, mischt das ein bisschen rein. Das macht die ganze Lippe wieder so ein bisschen pinkiger und super natürlich. Das ist eine wunderschöne Lippenkombination. Dieser Art Deco lippenstift ist sehr, sehr pflegend. Der von Catrice ist so ein bisschen, er fühlt sich etwas trockener an durch diese Glitzerpartikel mit drin. In Kombination mit dem Nix-Liner ist das eine ganz, ganz, ganz, ganz tolle Kombination. Meine liebste Mascara zeige ich euch auch gerne nochmal. Das ist die einzige, die ich im Moment benutze in, in meinem Alltag. Die ist schon so durchgerockt. Das ist die L'Oreal Volume Million Lashes in Balm Brown. Das ist ein wunder-, wunderschöner Braunton. Super clean. Aesthetic Vibes. Freunde, das sind so ein paar Produkte, wo ich sage... Die sind gerade recht trendy, die sind recht wichtig, aber immer eine Alternative für euch. Ich bin sehr gespannt, welche fünf Produkte ihr im Moment total hyped. Was sind so ein paar Drogerieprodukte, produkte wie gesagt, die würdet ihr euch immer wieder nachkaufen. Oder zu denen greift ihr gerade am meisten. Schaut unbedingt bei Jepoda vorbei, 43% Rabatt werden so schnell nicht wiederkommen. Ihr spart eine Menge Geld, ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ihr werdet die Produkte lieben. Schaut da also gerne vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.